Haben sie auch schon den Weihnachtsbaum abgeschmückt? Die Krippe gut verpackt, auf dem Dachboden verstaut und alle Kerzen und Weihnachtsdekorationen eingesammelt? Ja, sie ist vorbei, die Weihnachtszeit. Die Lichter sind erloschen, der Adventskranz heruntergebrannt. Irgendwie ist auch in unserem Land die Stimmung dunkel geworden. So allmählich sind wir Lockdown-müde. Der Schwung ist weg, den wir noch im März gehabt haben, als der erste Lockdown da war. Da haben die Menschen geklatscht auf den Balkonen. Es gab Konzerte vor den Altenheimen. Und jetzt ist die Luft raus. Nach der Weihnachtszeit fängt eine neue Kirchenjahreszeit an, die Epiphaniaszeit. Wir haben es jetzt mit dem Erwachsenen Jesus zu tun, der Jesus, der lehrt, der Jesus, der heilt, der Jesus, der sich den Menschen zuwendet und ihnen Hoffnung schenkt. Jetzt geht's los. Folgen wir Jesus nach. Wenden wir uns auch den Menschen zu, die uns jetzt brauchen. Lassen wir nicht locker, lassen wir uns nicht runterziehen von der Stimmung, sondern im Gegenteil folgen wir Jesus nach und erzählen von der Hoffnung, die wir als Christen haben. Jesus ist Kommen Grund ewiger Freude. Teilen wir diese Freude mit den Menschen, die das brauchen. Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesegnetes Jahr 2021. Ja.